Oh heyo, oh, Herzensgrüße aus Berlin. Ich schicke dir die Berliner Sonne über mein Herz durch diese Linse in dein Herz. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dich für den Frieden engagieren möchtest. Gestern haben wir hier in Berlin den Bundespreis Nachhaltigkeit bekommen. Die Begründung der Jury war unsere internationale Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern und dass wir ihnen eine Stimme verliehen haben in unserem Film »Die Mamos und die Bäume des Friedens« Neun Minuten Kurz-Dokumentarfilm mit acht internationalen Preisen und zwei Friedensfilmpreisen schaut ihn euch an. Es ist eine wichtige Botschaft von diesem Naturvolk darin erhalten, wie wir unseren Planeten auch für künftige Generationen erhalten können. Das ist unsere Aufgabe auch mit dem Friedensbaumnetzwerk, das wir weltweit gepflanzt haben. Und ich lade dich jetzt ein, eben dabei zu sein. Werde jetzt Partner von uns, hol dir eine von diesen 144 Malers und äh, Teile einfach die Botschaft des Friedens in deinen Netzwerken und hilf uns dabei, eine weltweite Bewegung zu werden. Ja, das ist unsere Einladung von Herz zu Herz. Ich danke dir, dass du dabei bist und wünsche dir eine gesegnete Zeit, bis wir uns wiedersehen. Alle Informationen zu unserem Nachhaltigkeitspartner Aufruf und zu unserer Kampagne 90 Sekunden für den Frieden erhältst du, wenn du dich da unten einträgst. Ich danke dir für die neue Verbindung und wünsche dir eine gesegnete Zeit, bis wir uns hier wiedersehen und bis du die nächsten Botschaften von Friedensbaum erhältst. Aho mi taku für alle meine Verwandten und wir sind mit allem Verwandt mit diesem Segen. Bis gleich. Vielen Dank.